Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Popel mit Zucker. Vergessen was zu trinken. So, ich hoffe, dass mein das Mikrofon geht. Wie ihr seht, sind wir jetzt bei der Entscheidung, die ich letztes Mal gesagt habe. Ich habe mir diese praktische kleine Chart hier, die ihr jetzt hier seht, kurz ausgedruckt. Die liegt jetzt vor mir, damit ich nicht jedes Mal auf dem Bildschirm gucken muss, weil das ist ein bisschen weit weg für mich, das heißt, ich sehe das nicht so gut. Ähm, wir haben jetzt hier die Möglichkeiten durch Tür 3, 7 und 8 zu gehen. Wie, wie ich letztes Mal gesagt habe, ich skippe da durch. Ging jetzt 11 Minuten. Halt, obwohl ich gespammt habe, wie blöd. <lacht> ein bisschen lächerlich. Ähm ja, jetzt ist die Frage, welche Türe ich mache. Ich sehe hier auf meinem Chart, ich zeige euch die mal ganz kurz. Ähm, das X-Ending kennen wir ja schon, das heißt durch Tür Nummer... Ah, hier ist eigentlich noch scheißegal, auf welche YouTube. Ich gehe Nummer 8, haben wir aber schon gesehen. Nummer 7 wäre eigentlich cool. Nur wobei ich habe in diesem Playthrough meine Storychecks nicht. Die muss ich nachholen. Also eigentlich ist es scheißegal, was ich nehme. Ähm Nummer 3, ich will das Submarine Ending. Ich möchte doch Weil es unmöglich ist. Äh, gehen wir nicht durch Tür Nummer 3. Wieso nicht? Die Nummern für, sechs, für die 6 von uns sind 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es gibt zwei Kombinationen für Tür Nummer 3. 3, 4, 5 oder 6, 7, 8. Das ist es. Natürlich, zwei Teams können nicht zusammen durch dieselbe Tür gehen. Wieso denn nicht? Das ging vorhin schon. Also würde ein Team zurückbleiben. Moment, das ging doch vorhin. Ich meine, äh, dieser dumme Typ da, die Nummer 9, hat ja schon die Tür aufgemacht und wir konnten nachher trotzdem nochmal durch die Tür durch. Das Stimmt. Ähm, das passiert nicht, wenn wir durch Tür Nummer 7 und 8 gehen. Nein, dann sind wir okay. Wir haben drei Optionen. Option A, 3, 5 und 8 plus 4, 6, 7. Option B, 4, 5, 7 und 3, 6, 8. Und Option C, 367 und 458. Das sind die drei, drei einzigen Optionen, äh, wenn wir alle sechs durchbringen wollen. Warte mal. Aber das heißt, 5 und 6 können niemals im selben Team sein. Wenn wir alle sechs durchbringen wollen, müssten Jun und ich getrennt werden. Also kann ich zu dieselbe Tür gehen. Hast du lieber noch nach, nach genug oder willst du noch mehr Zeit haben? Wie auch immer, das ist der Deal. Also denk darüber nach. Du wirst zwei wählen: 7 oder 8. Du kannst nicht Nummer 3 wählen. Wenn du drei wählst, bleiben drei Leute zurück. Also, was willst du tun? Sieben oder acht? Hm, ich denke darüber nach. Ich nehme das Risiko und will trotzdem die Tür Nummer drei. Sorry, Santa, aber ich muss trotzdem noch Tür Nummer drei gehen. Was? Das ist doch bescheuert. Du musst verrückt sein. Wieso bist du so versessen auf diese Tür? Ich will einfach... Das nimmt mich einfach nur runter, deswegen. Das erklärt gar nichts. Ich habe meinen Grund. Äh, ich würde glücklich sein, es dir zu erklären, wenn du einfach mitkommen würdest. Ich bin neugierig wegen im Red 7. Würdest du es bitte aufmachen? Was? Wieso? Bitte, mach es einfach. Happy? Ja, danke. Die Nummer 7 hat das Red betreten. Das heißt, June müsste das Nächstes kommen. Genau wie, ähm... Bitte berührt das Red, genau wie 7 getan hat. Jumpy, was hast du vor? Hm, ja, ich denke... Ich denke, ich habe einen anderen Weg rausgefunden. Was? Was? Wirklich? Jetzt bitte, June. Okay. Okay. Die Einzigen, die nicht übrig sind, sind Santa Clover und Lotus. Also, was ist denn, Was willst du tun? Verstehst du es nicht? Denk mal nach. Was gibt die Summe von dir und Clover? Zwölf. Und was ist die, die, also die Quersumme davon? 3. Was Santas Nummer ist. Äh, übrigens, Lotus, was ist die Nummer, die gerade im Red ist? 18, also nein. Ja. Und was ist die Quersumme, wenn du 3 dazu nimmst? 3 die, die Türnummer. Genau. Hey, warte eine Minute. Was hast du vor? Ich hab gar nichts vor. Ich, werd, ich warte nur. War was warten? Ich warte, dass sich alles ausgleicht. Santa oder Lotus und Clover. Sobald sich einer von euch bewegt, haben die anderen keine Wahl. Also warte ich. Du Wichser, du verarscht uns. Das heißt, das Ganze, das du gelabert hast, ist einfach Bullshit. Bullshit? Ich glaube nicht. Habe ich hier nicht gesagt, habe ich habe ich, ich hab einen anderen Weg gefunden, um rauszukommen. Das ist es. Äh, wie zur Hölle soll das funktionieren? Jumpy. Du hast es nur gemacht, damit wir... Äh, dass du durch die gleiche Tür kommst, wie June, oder? Das ist es. Okay, wer wird es sein? Santa? Oder Lotus und Clover? Scheiße. Lass uns gehen, Clover. Hä? Fuck! Nein, warte. Das Verrückte. Ja, vielleicht. Ja, du hast vielleicht recht. Aber. Also hat der geschafft. Los. Nein, nein. Ich hoffe, die kommen nicht mehr. Du verdammter Wichser, das ist nicht fair. Äh, realisierst du, was du gerade genau gemacht hast? Du hast sie da rausgelassen und sie können nicht. Also, sehr schön, das ist genug. Wir müssen das Dead finden oder gar nichts davon ist wichtig. Wir haben nur noch eine Minute Zeit. Keine, Sp keine Zeit rumzuspielen. Los. Verdammt. Du und ich sind noch nicht fertig, Bastard. Wo, wo zur Hölle ist es? Da drüben. Es muss hinter der Tür sein. Absolut. Oh, Verdammt, ist es ist äh, stockdunkel Stock hier drin. Ich kann gar nichts sehen. Nein, warte. Ich habe es. Das Dead ist genau hier. Wow. Der Boden ist so rutschig. Hey, was zur Hölle machst du? Da ist irgendwas. Komm hier. Komm schon, geh zum Dead. Da ist es. Okay, das ist ein richtiges Arschloch. Ein äh, Weg. Ein richtiger Arschlochweg, also. Es hat aufgehört. Es hat aufgehört. <lacht> Ich glaube nicht, dass ich mich jemals dran gewöhnen werde. Was zur. Was zur ist das für ein Geruch? Das ist äh, übel. Ja, mir wird schlecht. Du hast recht, das ist. Machen wir jetzt mal das Licht an. Da ist ein Schalter hier drüben. Und wieder das LLR. Okay, Leute, ich, ich mach's mal auf. Also ich nehme das LLR mit Blut. Ich sage mir noch, das heißt irgendwas. Was? Hey. Das ist.. Das sieht wie eine Explosion aus. Wie der neunte Mann. Der Zünder in seinem Armband muss die Bombe in seinem Magen ausgelöst werden. Oh Gott, der Knochen kommt aus seinem linken Arm raus. Es ist definitiv ein offener Buch, aber sie sagen nicht mehr, wer es ist. Das Gesicht ist das Schlimmste. Ja, du, hast, du kannst nicht mehr sagen, wer es ist. Aber die Kleider sind. Ist das Snake? Oh mein Gott. Wieso ist das passiert? Nein! Neues Bild, cool. Ah, oh, das wollte ich nicht. Nein, nein, nein. Stopp, beruhig dich. Uh, hey. Oh, es geht. Ah. Bitte, holt mich hier raus. Ihr müsst mich hier rausholen. Wieso, wieso tust du diese schlimmen Dinge zu uns? Was haben, wir des, was haben wir getan, dass wir das verdienen? Holt mich heraus. Bitte, bitte, lass mich einfach raus. Jun. Beruhig dich. Nein, lass mich los, lass mich los. Lass mich gehen. Bitte, beruhige dich. Ich markiere mir nachher mal die Trees, die ich gemacht habe, aber. Wir werden okay sein. Es wird alles gut sein, Jun. Es wird alles okay. Kenny? Ich bin mit dir, okay? Danke. Danke dir, Femal, Jumpy. Bist du besser? Fühlst du dich besser? Ja, aber ich. Ich würde gerne hier bleiben. Für ein kleines bisschen zumindest. Ah, um in seinem Arm bleiben. So. Äh, Jumpy's Body ist zu. Jumpys Körper ist zu warm. Lotus wird uns zuhassen. Wir legen besser los. Ich bin ja ehrlich gesagt aufs Ending gespannt, aber ich bin jetzt auch gespannt, wie der Escape Room hier drin aussieht. Die ganzen Escape Room. Vielleicht ist das LLR jetzt... Das stimmt, da habe ich gar nicht gedacht. Das LLR muss vielleicht gar nicht von Snake kommen. Vielleicht ist das ein, äh, ein Hinweis, der schon von Anfang an in diesem Raum war. Ich würde mal kurz... hier. Äh, das ist da, wo wir reinkommen. Ich glaube, es ist nicht verschlossen, aber es bringt nichts. Ähm, alles da draußen ist eine nummerierte Tür. Wir können eh nicht zurück, also sogar wenn wir wollten. Diese Buchstaben im Blut geschrieben. LLR. Meinst du, das ist irgendeine Todesnachricht von Snake? Nein, das ist unmöglich. Du hast den Körper gesehen. Du machst gar nichts mehr, wenn dir sowas passiert. Das heißt, dass... Eben, okay. Das sehe ich erst jetzt zum... Okay. Die Art, die das Blut getrocknet ist, heißt, das ist ziemlich alt. Wem, wem auch immer das Blut gehört, das ist nicht von Snake. Das heißt, dieses Blut war hier schon lange? Jo. LLR. Okay. Eben, ich wusste nicht, dass das zum Escape Room gedacht hat. Ich dachte, das wäre ein Hinweis von. Kann ich dann. Ja, nicht. Das Licht ausmachen und Blut. Ich meinte, Blut ist Fluor fluoreszierend oder. Wahrscheinlich so. kommt da noch. Hin. Ich muss. Schon. Ich kann mir vorstellen, dass ich da nicht so eine.. Es gibt da diese ultravioletten. Lichter. Ein, ein dickes Rohr, das von oben bis unten geht von unten bis oben eine Holzbox, da ist was drin, Lumino, ja äh, genau, gut. Ein Regal, das sind Toilettenpapier und eine Holzbox drauf. Toilettenpapier mit einem roten Symbol. Vielleicht ist das eine Skytail Cyber, Ich habe keine Ahnung, was das ist. Irgendeine Bezeichnung. Skytail Cipher? Was soll das? Ah, ganz ja, gut. Ah, ähm, du rollst ein Stück Papier und einen Stock und dann schreibst du verschiedene Sätze drauf, so dass das ganze Papier gefüllt ist. Dann rollst du es wieder ab und du kannst nicht mal sagen, was die normale Nachricht ist, oder? Das funktioniert so ungefähr. Also, um es zu entziffern, musst du irgendeinen Stick haben, einen Stock haben, der dasselbe Durchmesser hat wie das Original. Selben Durchmesser wie das Original. Ja, dann rollst du es einfach rum und du kannst den Code lesen. Ja, Toilettenpapier, 7 Jetzt ist die Frage, was für ein Stick, ich kann es ja einfach hin. Okay, wir suchen einen Stick. Mach ähm, mal auf. Die Trennwand separiert die Toiletten. Und ich komme da nichts aufs Klo. Okay. Haben wir im Klo was? Was denkst du, was es ist? Sieht aus wie Teer. Ist ein bisschen klebrig. Ich glaube nicht, dass ich das einfach wegputzen kann. Ich glaube nicht, dass es. Ähm, ich bezweifle, dass einfach Wasser drüben lernen, äh, lernen. Ich bezweifle, dass Wasser drüber lernen es einfach helfen wird. Was mit heißem Wasser? heißem Wasser. Wenn wir richtig heißes Wasser hatten, richtig kochend heiß, vielleicht wäre es auf wegputzen. Ja, wir haben hier dann auch so viel kochen. Ähm, Da ist nichts in der Toilette. Wenn da was wäre, wäre das ziemlich öklig. Welche ist das im Spielkasten, lass mich mal aufmachen. Oh, im Spielkasten vom letzten Raum sollte ich vielleicht noch checken. Da ist eine Karte drin. Eine rote Keycard, ohne Nummer drauf. Das ist der Tank, wo die rote Karte drin ist. Da ist nichts mehr drin. Ich gehe noch ganz kurz hier, weil ich habe den. Äh, ...einen Wassertank für die Toilette. Äh, ich weiß aber Stück, aber es OZ. Organized Crime. Ich kann gerade nicht auf den Verlauf, ich wollte das lesen. Äh, was ist das? So ein Polizeislang? Hm? hm? vielleicht. Was. Was habe ich gesagt? Wieso sehen sie also traurig aus? Das ist nicht wirklich richtig, Leute. Lass uns einfach rumschauen, okay? Ja, er verschwende keine Zeit mehr. Würde ich auch nicht in diesem Raum. So, ich lese kurz die File, weil ich wollte den ersten Satz noch haben. Ach, Entschuldigung. Wo ist der Verlauf? Fuck, ich kann ja nicht in Adventure Mode. Na gut, ich habe einen Teil vom Dialog leider jetzt geht. Ähm, Ich habe die drei Toiletten schon gecheckt, weißt du? Nichts, äh, nichts Ungewöhnliches drin. Es also ist ein, Thermom ein Thermometer. Kriegst du es weg? Nein, es ist an die Wand geschraubt. Open. Müssen wir es so weit erhitzen, dass es aufgeht? Nein. Okay, das ist die Tür mit einem Nummernschloss. Wir brauchen vier Zahlen. Okay. Also ist ein Abfluss. Hä? Ich glaube, dass das drin ist. Ah, von hier hat Seven doch die Karte gekriegt. von Sieht aus wie, als wäre da unten was in diesem Gitter drin. Ich glaube, es ist eine Karte. Ja, das ist die blaue Karte. Ich komme aber so nicht dran. Es ist zu tief. Okay. <lacht> ähm, die Karte liegt auf irgendeinem feinen Metallgitter unten im Abfluss. Gut, machen wir sie dazu. Da ist ein Schrankchen. Und eine Notiz. Ein paar Rohre. Ich frage mich, warum die, ande die rechts anders aussieht als die anderen. Da ist ein Stück Papier dran. Der Abflussrohrsystem bitte flute das Wasser in diesen Raum nicht. Ähm, wenn du das machst, wird vielleicht das Wasser überlaufen. <lacht> Machen wir das nochmal. Ja, wir können sie rechts kein Wasser reinklatschen. Machen mal einfach. Ja. dicht. Da brauche ich einen Hinweis. Äh, da kommt Wasser aus den Duschköpfen. Mal schauen ob Sch scheiße ist das heißt wirklich heiß Mann, das wasser muss kochen ah. okay ich habe eine idee wir haben jetzt left left right und mit diesen pipes hier wenn wir jetzt hier left left right haben und wir haben fluoreszieren des botte ähm, du denkst nicht wirklich wir müssen das luminol hier brauchen oder ja es... Klingt irgendwie komisch, es hier zu brauchen, aber vielleicht sollen wir es probieren. Ich glaube, er hat es drauf gesprayt. Ich bin gut. Ich bin einfach der Beste. Links, rechts, links. Links, links, rechts, links, rechts, links. Wobei die speichern, ja. Links, links, rechts. Links, rechts, links. Äh, ich habe gemacht, was auf der Wand steht. Ich frage mich, ob das irgendwas gemacht hat. Hey. Äh, der, der Abfluss klingt komisch. Was zur Hölle hast du getan? Ich habe ein bisschen mit den äh, Abflüssen gespielt, also mit den Rohren. Nichts Spezielles. Ah, guck mal an. Äh, das muss, da muss Wasser sein, das rechts durch die Pipe kommt, also durch das Rohr. Ähm, das Wasser strömt schon aus dem Abfluss raus. Eine blaue Keycard. Eben genau die von 7. Und jetzt... Naja, jetzt weiß ich, dass da wirklich wirklich heißes Wasser rauskommt. Vielleicht soll ich es einfach mal in Ruhe lassen. Okay, haben ja, wir sonst noch Items gerade? Wir haben Toilettenpapier und ich müsste. Nein, da habe ich nicht. Oh. Okay, ja gut, wir haben ein lineares Ende jetzt. So, kurz. Okay, wir können nach Tür Nummer 3, nur noch nach Tür Nummer 2 gehen sowieso. Und das heißt, das ist eigentlich Tür Nummer 2 ist hier die Entscheidung. Also Pseudo-Entscheidung. Und hier könnten wir noch einmal sagen, wir wollen durch Tür Nummer 2 gehen. Dann würden wir auch hier reinkommen. Okay, ich, ich probiere einfach gerade den Flowchart ein bisschen zu verstehen. Damit ihr das auch noch kurz seht. Ähm, wie ihr seht, das Submarine-Ending, das wir jetzt gewählt haben, weil wir durch Tür Nummer 3 gehen, ist linear. Deswegen sind wir hier rechts. Da kommen wir auch nicht mehr nach links rüber. Ähm, das heißt, hier unten wird einfach Tor Nummer 2 gewählt. äh, Tür Nummer 1, Entschuldigung, dann Tür Nummer 2 geht dann hier durch und Tür Nummer 6 wird uns hier runterbringen, nochmals nochmal zwei verschiedenen. Und zwar einmal das Safe Ending und dreimal das Kn Knife Ending. Gucken, ich muss Safe Ending machen. Alles klar. Und probiere das Safe-Ending zu machen. Oder das Knife-Ending, zumal dass wir das mal gemacht hätten. Ich guck dann. Also auf jeden Fall. Entschuldigung, das war jetzt gerade die float Ich mach mal weiter. Äh, wir müssen immer noch ein Rohr finden, um die, um das Toilettenpapier umzuwickeln. Ich will da drüben nicht nachdenken, was da hinten ist. Da sind noch Rohre. Ja. Ja, ich habe es gecheckt, danke. Ein paar Rohre. Die sind an die... Tanks mit an der Wand verschraubt. Hä? Aber ich habe doch keinen Stick dabei oder so. Aber ich habe doch sonst auch nichts, wo ich das Toilettenpapier rumwickeln kann. Heißes Wasser, kann ich das irgendwie brauchen? Ja, wahrscheinlich. Ich brauche damit nicht mehr rumzuspielen. Da will ich ja nichts nachdenken. Ich verstehe ähm es, Ja, das habe ich gecheckt für die Wasser... Kann ich da auf dieses... ...auf den Griff... Nein, kann ich nicht, okay. Ähm. Oh, das ist noch ein. Oh, oh, oh, oh, Entschuldigung. Ah, ich muss runter. Ja, okay, ich war nur oben. Ich dachte, das ist alles. Man kann auch runter. Äh, der Rabbit Hutch? Hä? Keine was das ist. Oh, du hast mich nur daran erinnert. Äh, das ist Rabbit Hutch. Google? brauche Info über Rabbit Hutch? Ach so. Hm, Hasenhäuschen. Wie habe ich dich an sowas erinnert? Jumpy und der Besen. Du hast mit dem Besen immer rumgespielt vor dem ähm, Hasenhäuschen. Vor dem Hasenhaus. Erinnerst du dich nicht? Du meinst, du erinnerst dich gar nicht an diesen Sommer, oder? Natürlich erinnere ich mich. Wie kann ich sowas vergessen? Es war grauenhaft. Okay. Sie waren in der 6. Klasse. Junpei und Jun wurden aufgetragen, auf das äh, äh, Klassentier aufzupassen, die Häschen. Äh, ihre Hauptaufgabe bestand darin, das, äh, das Haus jeden, Tag, jeden Morgen zu putzen. Am letzten Tag der Schule vor der Summe, bevor den Sommerferien, bevor die Sommerferien beginnen, äh, hat Junpei verschlafen. Er ran zur Schule und hat Jun gefunden, die ein vor dem Haus stand. Er kam Kan Junpei an, hat schon angefangen zu heulen. Er hatte keine Ahnung wieso, bis er nach hinter ihr geschaut hat ins Hasenhaus. Das erste Ding, das er sah, war Blut. Oh, das Haus war gefüllt mit toten Körpern von den Häschen. Äh, sogar als die Lehrer und Freunde kamen, zu sehen, um zu schauen, was da los war, konnte Ju nicht aufhören zu heulen. Ich habe geheult und geheult, bis du vorbeikamst. Du hast meine Hand gehalten und hast sehr ernst geschaut und gesagt, heul nicht, ich werde die Person finden, die das getan hat. Nachdem du mir das gesagt hast, habe ich endlich aufgehört zu heulen. Naja, das, der richtige Spaß fing an, als du aufgehört hast. Du hast mir gesagt, dass wir den Mörder zusammenfinden werden. Oh, fetter Hinweis vielleicht. Äh, Jun an zu lachen und ein kleines... ...ein kleines Stück Leben äh, kehrte zu, ihrer, zu ihren Wangen zurück. Äh, dann haben wir entschieden, dass wir ihn überfallen werden. Ja, da erinnere ich mich. Die Schule hat auch... Äh, ...Hahnen und Meerschweinchen gehalten. Junpei und Jun haben entschieden, dass der Mörder wahrscheinlich... Äh, ...zurückkehren würde, um die restlichen Tiere zu töten. Sie wollten den Täter in der Nacht überraschen. Ähm, Jumpe und Jun versteckten sich hinter dem Haus, als äh, die Sonne unterging und warteten. Es war ein warmer Sonnenabend, äh, es war eine warme Sommernacht. Der stille Sound von Crickets, oh, Heuschrecken, genau, äh, zog durch die Luft. Und als die Sonne unterging, winkten die Sterne vor äh, ihnen zu vom Himmel. Und Jun, Akane Kurasha Kurashikis Face, Diese Nacht, war etwas, das, diese Nacht war etwas, und Junpei wusste, er würde es niemals vergessen, solange er lebte. Aber der Mörder tauchte niemals auf. Vielleicht war es hier. Ist ja. Nein, nein, ist nicht Wer weiß. Ähm, wir haben die ganzen Sommerferien gewartet und sie ist nie aufgetaucht. Ja, aber die Tiere wurden auch nicht angegriffen. Ich denke, die ganze Arbeit hat irgendwas gebracht, weißt du? Er hat dieselbe Art, er hat sich die. Er fühlte denselben Weg. Also, er fühlte in dieselbe Richtung. Aber es war gut, dass sie es sagte. Trotzdem, weißt du, ich, wenn ich darüber nachdenke, wir haben uns wahrscheinlich viel mehr aufgebürgt, als wir tragen konnten. Was meinst du? Sie, hat ihn, sie schaut ihn verwirrt an. Naja, komm schon, wir waren nur Kinder. Wenn irgendjemand auftauchte, der es wirklich getan hätte, hätte er ein Messer gehabt oder so. Ich meine. Du musst dir doch auch ziemlich Sorgen gemacht haben, oder? Ich, ich habe mir keine Sorgen gemacht. Weil du da... Weil du mit mir da warst. Sie, sie wurde ganz schnell rot. Weißt du? Niemand sonst wollte auf die Tiere aufpassen. Ähm... Lilia embarrassed, also ganz klar blamiert. Ähm. Versuche sie verzweifelt, das Thema zu wissen. Ich war der Einzige, der gefragt wurde zuerst. Ja, die Jungs machen das nicht wirklich, ähm, um auf Tier aufzupassen, weißt du? Naja, aber. Du hast gefragt, äh, ob du es tun kannst, nachdem ich gemacht habe, oder? Äh, naja, ich. Wären es nicht die Hasen geworden? Hätten sie mich sonst was tun machen, äh, tun lassen? Du weißt, wie die Schule ist. Ich habe gedacht, es war besser, wenn, mich, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, der nicht so ein Großmal weißt du? Jemand, der. der mich nicht verpetzt, wenn ich keine Lust mehr hätte. Wirklich? Das ist, warum du dich gemeldet hast? Ja, ja, das, genau. Er nickte schnell und viel zu ernsthaft und dann... schaut er... ganz schnell weg auf irgendwas Wichtiges. Wirklich? Natürlich. Natürlich war das nicht der Grund. Er hat gefragt, ob er die auf die Hasen aufpassen kann, damit er in der Nähe von Jun sein kann. Aber es war so lange her... Er konnte sich nicht ähm, über sich bringen, ihr zu erzählen, wie er damals gefühlt hat. Es wäre peinlich geworden. Er atmete schnell ein, um seinen Kopf freizukriegen, warf den Besen in die Luft und fing ihn auf. Ähm, weißt du, wir haben nicht wirklich Zeit, um so in Erinnerungen zu schwelgen. Wir müssen hier zuerst mal rausfinden. Sonst, ja, ich gehe da drüben schauen. Äh, Chun nickte kurz und dann drehte sie sich um und lief davon. Ich sollte selber rumschauen. Okay, wir haben jetzt den Besen. Ah, das stimmt. Der, der, der, dieser Blutfleck, also dieses Blutbad. Chunpei drehte um und schaut auf die Tür, auf Snakes Körper. Äh, Stückchen von Fleisch und Organen lagen immer noch am Boden. In Erinnerung zu schwelgen neben seinem Le einer Leiche. Was machen wir hier überhaupt? Vielleicht machen wir das, weil wir in so einer Umgebung sind. Genau wegen, trotz einer Situation oder genau deswegen. Achso, ähm. Trotz einer Situation oder genau deswegen versucht der Geist, sich so weit wie möglich wegzubringen vom Tod, wie er kann. Trotzdem. Also. Ähm, trotzdem fühlte sich Junpei schuldig, weil er so verzweifelt probierte zu leben, wenn Snake neben ihm tot am Boden lag. Ich muss überleben, egal was es kostet. Ich muss dafür sicherstellen, dass sie auch rauskommt. Äh, während er auf die Klumpen von schwarzem Fleisch am Boden guckt, äh, äh, konnte er nur daran denken, wie ich sehr er leben wollte. Sorry, das Übersetzen ist gerade recht schwer teilweise. Für mich. Äh, ich kombiniere das direkt. Hm. Wenn ich das mal rumwickle. Oh, du hast, das, ach, du hast das Papier um, die, um den Besen gewickelt. Sieht aus, als würden die Teile perfekt passen. Es sagt 634 plus. 634 plus. Einmal noch mitnehmen. Ja. 634 plus. Wenn ich jetzt den Eimer. Vielleicht kann ich den Eimer mit heißem Wasser füllen. Hey Seven, kannst du mal das Wasser anschauen? Ich werde den, Kopf, den Eimer unter den Kopf halten. Okay, klar. Ne. Sicher. Äh, Eimer voll mit heißem Wasser. Physics, meine Damen und Herren. <lacht> Sorry. Äh, nee, das war das Falsche. Hier ist das Klo, das. Nein, ich war doch richtig. Äh, das heißt etwas, das aussieht wie Teer unter dem in der Toilettenschüssel. Wenn ich heißes Wasser drüber leere, könnte es sich wegputzen. Das probieren wir jetzt mal. Also ich muss es in die Schüssel leeren. Ah nee, warte mal. Wenn ich Flasche. Das heißt ich Ich fülle das mal. Okay, äh, du hast es gefüllt, vielleicht soll es jetzt äh, spielen können. Ich dachte es reicht, wenn ich es direkt drüber kippe, aber wir spielen mal. Das ist wahrscheinlich irgendein Griff am, am Tank, den du ziehen kannst. Denkst du? Ernsthaft? Jo, ich bin mir ziemlich sicher. Okay, spielen wir mal. Na, les, los geht's. Genau wie eine Toilette funktionieren sollte. Ich habe da übrigens noch was gesehen, das habe ich vorhin übersehen. Ein Schraubenzieher. Mussten wir irgendwas abschrauben? Ich glaube noch nicht. Der Dreck, den wir runtergespielt haben, sitzt am Boden der Schüssel. 1,85 gleich. Achso. Da steht 1,85 gleich. Äh, Ist weggeputzt. Sieht aus, als wären da Nummern drauf. Siehst du's? 1,85 gleich. Was meinst? Was heißt das? Du hast mich gekriegt. Das sind nur Nummern. Mathematik. Was steht da auf dem Besen nochmal? 6,34. Schreib mir kurz die Nummern auf, dann kann ich Kopfrechnen. Das geht schnell. Ich nehme keinen Taschenrechner, keine Sache. 6, 3, 4, 1, 8, 5, 9, 819. Schriftliches Rechnen. Immer das einfach. Das ging auf im Kopf, aber schriftliches Rechnen ist am einfachsten. Äh, aber ich glaube nicht, dass das der Code ist. Müssen das müssen wir abschrauben, genau. Mit Schrauben. Wir haben einen Screwdriver mit Screws. Hinten. Hey Junpei, hey Junpei. Äh, weißt du warum Thermometer nur bis 107 Grad Fahrenheit geben? Ist das nicht, weil man dann tot ist? Äh, nein, ich glaube, ich habe darüber noch nie gedacht. Oh ah, fuck. Äh, ab 107 Grad sterben die Zellen in deinem Körper ab und die Organe be beginnen sich abzuschalten. Die Proteine in deinen Zellen beginnen sich zu verhärten. Es ist wie wenn du ein Ei hart kochst, sogar wenn du es danach äh, runterkühlst. Geht es nicht einfach zurück, sondern einem In anderen Worten ist es tot. Das ist der Grund, dass so Thermometer nicht bis 100, nicht über 107 Grad gehen. Es, es bringt einfach nichts. Aber es ist ziemlich selten für ein Fieber, das so hoch zu kommen. Zu gravieren und so überleben überleben normalerweise keine 107 Grad. Das also ist so 75 Grad Celsius dann da. Natürlich gibt es andere externe Sachen, die das könnten. Wie zum Beispiel? Naja, zum Beispiel sowas wie in die Sauna eingesperrt zu werden. Oder in einen Ofen äh, reingeworfen zu werden und zu Tode kochen. Oder zu Tode brennen. Ha, ja, ich glaube, das wird ein bisschen heiß, als 107 Grad werden. Aber bringt dir auch nichts mehr, das zu wissen. Okay, ich hab's verstanden. Hm? Was ist los? Nichts, vergiss es einfach. Was? Hä? Okay, ich probiere mal meinen Code einzugeben. Das ist 0819 vielleicht. sieht aus, also wie der Strom an. Ich frage mich, ob das... ...was da los ist, wenn da um Lock steht. oder so geschlossen. Ich glaube, wir müssen uns etwas anders machen, bevor wir uns ein Passwort eingeben. Eine Red Key Card mal durchziehen. Das rote Licht ist an. Okay, die rote Karte ist erledigt. Gut gemacht, Jumpy. Achso, wir müssen die wirklich haben. Damit wir die nicht vergessen, nämlich. Ha. Aber jetzt brauchen wir noch das Passwort 0819. Ja, eben C kennen wir jetzt unterdessen. Aber wir haben. Vielleicht können wir es aufmachen, vielleicht wenn es heiß wird. Ähm, wenn ich das heiße Wasser aufs Thermometer kriege, dann vielleicht. Okay, Thermometer. lass uns die Party starten. Ich habe schon Angst, dass wir das in den heißen Kessel droppen, droppen müssten. Jupp, sieht aus, als hätte es geholfen. Da geht die, der Verschluss und jetzt ist es auf dem Offen. Hm? Es ist aufgegangen. Was ist das? Sieht aus wie ein Stück Papier. Oh. 9, 5, 7. 9, 5, 7 und 8, 19. Dann sind das 16 und 7 und 17. Also 17, 76. Das klingt so nach einem Jahr. Entschuldigung, ist das random? Okay, ich war auf jeden Fall recht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Jahren und so hier drin die ganzen Passwörter irgendwie nie random sind. Immer irgendein Hinweis. Hier die Tür geht auf. You found it! Theoretisch. Okay, mal schauen, was jetzt passiert. Äh, das ist eine große Eisentür am Ende. Äh, gehen wir mal schauen. Hm? Was machst du, Seven? Oh, ich denke, vielleicht sollten wir irgendwann zurückkommen. Also habe ich einen Bösen reingesteckt, damit die Tür nicht zugeht. Okay, lass uns gehen. Jumpy, guck mal. Was ist los? Was ist da an der Wand? Ah, ich denke, das ist ein, ein Plan. Yay, Random. Vergesst das immer, dass wir hier eine Map hätten. Okay, ich kann hier gucken, welche Räume wir schon angeschaut haben. Mhm. Es sagt Dixie, also es ist die... Sch eine Karte von diesem Stockwerk. Naja, wir haben Zeit, um es später anzugucken. Bewegen wir uns erstmal vorwärts. Bereit? Ich mach's hier auf. Was zum... Du verarschst mich. Wir sind zurück. Eben, theoretisch könnten wir jetzt noch durch Tönümer Nummer 7 und 8 geben. Aber noch zusätzlich. Ich meine ja nur so. Theoretisch könnten wir es machen. Aber ich glaube nicht, dass sie es machen. Ich glaube, Lotus und Ace. Ich, ich bin wirklich, dass ihr alle okay seid. Ah, Lotus, was machst du? Wie konnten sie uns das antun? Ja, das habe ich verdient. Chill mal. Äh, wir haben größere Scheiße, um die wir uns kümmern müssen. Was? Schaut mal selbst. Hm. Ich habe eine äh, einen, Schraub einen Schraubenzieher in die Tür gesteckt. Die Tür da drüben. Die, die ohne Nummer. Also solange der Schraubenzieher da drin ist, kann sie nicht zugehen. Also könnt ihr auch rein. Da ist ein Duschraum da drüben. Ich habe einen Besen reingesteckt. Ne, wie auch immer geht man selbst schon. Also können wir da rein, ohne durch die nummerierte Tür zu gehen? Ja, das... Das ist so ziemlich genau. Was zur Hölle ist da drin? Du wirst wissen, wenn du es Ähm, okay, lass uns gehen. Meine Güte. Ich wusste, ich habe gesagt, ihr würdet zurück für mich kommen. Aber ich denke nicht, dass es so schnell ging. Sollte ich auch gehen? Ja. Na dann. Snake wurde wahrscheinlich umgebracht. Die Chancen stehen hoch, dass er umgebracht wurde wie der neunte Mann. Ziemlich äh, straightforward, also ziemlich genau. Geradeaus. Nicht so hart, um rauszufinden, wie sie es gemacht haben. Irgendjemand hier reingeschubst. Das kennen wir ja. Ich würde einfach kurz gucken, weil wenn wir jetzt schon wieder so weit sind, dass die Story dasselbe ist. Äh, den Teil kennen wir ja. Genau, wir sind jetzt alle wieder auf dem gleichen Stand. Wie sieht der Flowchart aus? Ja, wir kommen hier direkt dann auf die Wahl oder auf, eben auf die nicht mehr ganz Wahl, dass wir durch die Nummer 2 kommen. Wie kannst du es so ruhig sagen? Das heißt, einer von uns ist der Mörder, vielleicht. Ja, ein Spieler, Gewinner, Verlierer, bla bla. Genau. Ja, macht das Sinn? Natürlich. Junpei wasn't sure oder of course. Glaub ich glaube immer noch nicht. Ja, sagt das Schiff? Okay, ähm... Ich guck mal kurz, weil wenn das denselben Dialog hat wie vorhin, dann schneide ich jetzt mal und würde mich dann wieder einblenden, wenn wir soweit sind. Äh, die kann ich rauslöschen. Dann sehen wir uns eh gleich wieder, sobald ich äh, weiter bin. Ich finde einfach den ganzen Dialog, müssen wir jetzt nicht nochmal hören. Also, bis gleich. So, ich bin auch schon wieder da. Wir sind erst beim Fahrstuhl. Ich habe gerade gemerkt, dass mehr als äh, nur ich und Jun dabei sind. Deswegen würde ich da wieder weiterlesen, weil andere Dialoge dabei sind. Äh, sieht aus, als würden da nur zwei Stockwerkknöpfe funktionieren. C und B. Dann gehen wir mal runter. Ich weiß jetzt übrigens, wieso wir, weil wir Tür 7 und 8 nicht aufgemacht haben, äh, wieso wir nur einen Weg haben. Weil wir nur eine Keycard haben. Wir kommen nur zu dieser Tür. Das ist ja nummerierte Tür. Ja, das ist Tür Nummer 2. Ähm, dann sollten wir durch diese Tür dieses Mal. Wir müssen nicht diskutieren, wenn wir diesmal zurücklassen, oder? Genau. Es ist so aufgebaut, dass wir uns eh wieder treffen werden, sobald wir durch die nummerierten Türen gehen. Also müssen wir uns gar nicht mehr darüber streiten. Wir müssen mal rausfinden, wer zuerst reingeht. Okay, würde sich jemand freiwillig melden? Ich werde es tun. Ich gehe auch. Das heißt, ich muss dann auch gehen. Können wir uns nicht auf eine größere Gruppe einigen, bitte? Okay, wir gehen mal. Okay, bitte passt auf auf. Wie zwei verhält euch, dass ihr als ob ihr verheiratet werdet, wisst ihr? Oh, ähm... Sei nicht so lächerlich. Ja, jetzt mal schauen, ob was da hinten ist. Ich glaube, die haben wir noch nie gesehen. Okay, gehen wir. Jo. Tun wir es. Wozu hell ist es dieses Mal? Ich, ich sehe es nicht. Das ist Genau da drüben. Es hat aufgehört. Ja, es, es hat aufgehört. Boah, ich werde mich da nie gewöhnen. Er ist nicht, was wir uns gewinnen sollten. Wir sollten das Spiel beenden, bevor der normale Tod dazu passt. Genau. Okay. Das heißt, dieser Flur ist ziemlich kurz, aber hat fünf Türen drauf. Drei links und zwei rechts. Ah, nur eine rechts. Er vergisst die letzte am Ende nichts. Ja, aber es hat eine Metallplatte drauf, also ich glaube nicht, dass wir da irgendwo hinkommen. Okay. Ähm, ich denke, wir sollten es besser aufteilen. Seid ihr zwei okay damit? Ja, kein Problem. Klar. Dann nehme ich die erste hier. Ich werde die nächste probieren. Und dann nehme ich... Ich wundere mal, die Emergence-Tor geht noch nicht auf. In dem Fall. Ah, alles klar, das sind unsere zwei Auswege. Ich gucke mal kurz wegen der Emerge-Store. Ich glaube, die gehen noch nicht auf, nämlich. Ähm, Notfall. Oder Ausgang. <lacht> naja, warte mal. Emerge ist doch aufsteigen. Vielleicht müssen wir von hier aufsteigen. Eben, wahrscheinlich ist es noch verschlossen. Brauchen wir irgendwas damit zu tun, damit sie aufgehen? Noch nichts, okay. Ich hab's probiert. probiert. Ähm, dann schauen wir mal hier. Kann ich durch alle Türen gehen? Das sind drei Zellen, das sind ein Portal drauf. Äh, was soll das denn sein? Wie ein Zeichen von einem Whirlpool oder so. Äh, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es sieht aus wie Wasser. Wahrscheinlich heißt das Spülen. Da ist eine Sonne drauf. Ein Symbol auf dem Toilettendeckel, ne? Das sieht ein bisschen komisch aus. Das ist ein Sonnensymbol, aber das heißt nicht, das sieht nicht aus wie die anderen Türen. Anders aus. Aber es ist symmetrisch. Das ist schon mal... Hey, dieser Stock ist ziemlich locker. Äh, locker? Denkst du, er kommt runter, wenn ich daran ziehe? Ja. Ist runtergefallen. Hm, guck mal. Das passt nicht mal wirklich auf das Seil. Vielleicht war es nicht dazu gemacht, da anzupassen. Ein Händel. Genau, cool. Das Toilettenpapier, eine Toilettenpapierrolle. Ich glaube nicht, dass ich die für irgendwas brauchen werde, aber wir nehmen sie mal mit, natürlich. Das sieht nicht aus, als würde es dazu passen. Wenn ich da ein bisschen dran drehe, kommt es auch runter. Jawohl. Ein Schraubenschlüssel, schafft. den können wir 100 pro mit dem kombinieren. Wenn ich das hier reinstecke und ein bisschen drehe, haben wir einen Schraubenzieher. Perfekt. Nee, das sieht das so gut aus. Äh, eben genau, das wollte ich das äh, können wir da noch was... Wir haben da noch ein Bett. Mal runterschauen kurz. Äh, das ist dann eine Sauerei. ist nicht mal mehr ein Bett. Ich glaube nicht, dass ich hier schlafen würde. Wollen würde. Da ist ein dreckiges, eine dreckige Decke drauf. Nix. Ist alles dreckig hier. Können wir Wasser anmachen? Oh, da ist ein Raster. Das ist irgendwie so ein kleines Stück im, im Abgang. Abfluss. Es sieht nicht aus, als können wir es hier rausziehen. Vielleicht brauchen wir unseren Kopf dafür. Okay, mal rausfinden. Drehen wir das Wasser aus. Äh, was, Wasser funktioniert nicht. Äh, egal wie viel er daran dreht, es kommt nichts raus. Äh, vielleicht ist das Wasser woanders abgedreht worden. Ja, ich habe es gecheckt. Wir können es nicht hier rausziehen. Okay, das heißt Nummer 1 haben wir nicht erledigt. Ups ziemlich einfach in den Tisch. Ja natürlich ist es einfach. Ich meine, es ist wahrscheinlich sowas. Dass wir es nicht benutzen und das Teil von Pössel sehen, oder? Du brauchst normalerweise einen Tisch, um Briefe für deine Familie oder so zu schreiben, aber das ist ein Boot. Ja, ich glaube das einzige, was sie darauf gemacht haben, ist Essen. Aber die Schublade steckt wahrscheinlich fest. Hä, was zur Hölle? Das geht nicht auf. Ja, irgendwas passt da nicht. Ich glaube, ich vertraue dem nicht. Ich wusste genau. Die Schrauben da oben, die sehen so verdächtig aus. Ähm, Schraubenzieher drauf. Cool, wir haben sie losbekommen. Jetzt können wir die Schublade aufmachen. Und da ist nichts drin. Und vielleicht brauchen wir die Schublade selber. Die Schublade, Okay, nehmen sie ihn mal raus. Das kann natürlich sein. Ich untersuche sie mal. Da ist so ein, so ein Böppel auf der Rückseite. Frage mich, für was? Äh, vielleicht müssen wir die irgendwo in ein Loch stecken und die passen dann mit der... Äh, passen sich dann an die Löcher an und da geht ein versteckter Schalter oder so los. Ey, wir haben komische Sachen gesehen. Klingt nicht so komisch. Hm? Wir haben sehr komische Sachen gesehen hier drin. schon. Okay, wir schauen mal die... Ah, ne, hier komme ich raus. Cool, tun wir mal So ein wavy blue, also ein paar wellige blaue Linien auf die Spiegel. Vielleicht ein blauer Schal? Nein, wahrscheinlich nicht. Ah, da ist nicht mal ein Griff drauf. Hm, kriegen wir kein Wasser raus. Wenn wir einen Knöppel oder so finden, können wir vielleicht das probieren. Ein Knöppel. Der Abfluss hat eine komische Form für einen Abfluss. Äh, meinst du, sie haben sie extra so geformt oder einfach Spaß Der Sieht normal aus. Ähm. Na, wenn wir am Seil ziehen, sollte es eine Toilette sein, die sich spült. Mond. Ein Mond? Was ein ekliger, äh, ekliger Mond. Ja, ist ziemlich dreckig, aber ein wichtiger Hinweis. Äh, erinnern wir uns daran. Okay. Das Papier ist ziemlich alt. Wie kannst du das nur berühren? Es ist eklig. Ja, es ist nicht wirklich, das hätten wir da Wahl, oder? Ich will auch nicht unbedingt, aber... Ja, wir können es nicht mitnehmen. Ich dachte, vielleicht gibt es da nochmal was. Uh, und es verbindet die Zeichen. Hm. Ich habe mir schon gedacht, dass es das irgendwie so ein... Du musst irgendwie was machen, aber dass die so verbunden werden irritiert mich gerade. Äh, okay, es ist immer noch ein ekliges Bett. Ich würde da nicht mehr drauf schlafen wollen. Es ist ziemlich kalt. Wahrscheinlich wirst du im Winter darunter erfrieren. Äh, kein Witz, meines. Äh, wenn ich hier probiere zu schlafen, würde meine Haut sofort austrocknen. Es ist nicht, als wärst du so jung. Das sollte nicht mehr wirklich... Oh, oh, Junpei. Hast du kein Glück? Es sieht, als würdest du sterben, bevor du alt und hässlich wirst. Tut mir leid, tut mir leid. Okay, das hast recht. Trockene Haut ist der schlimmste Albtraum aller Frauen. <lacht> okay. Ja, das ist nochmal ein Tisch. Und da haben wir jetzt einen Händel drauf. Da ist nichts drin. Ja, irgendwas passt da nicht. Der, der Griff an der Schublade passt nicht wirklich, weißt du? Es sieht komisch aus. Wieso nimmst du es nicht aus? Ja, danke schön. Deine eine Schraube drauf. Okay, wenn ich den kombiniere mit dem Schraubenzieher... Ich lese nicht alle Dialoge hier vor, Entschuldigung, weil das ist mir dann... Ich will eigentlich das Rätsel lösen. Nein. Es ist alles genau gespiegelt, das ist mir klar. Ist normal, wenn ihr, wenn die gleichen äh, Wasserrohre benutzt werden, oder? Das stimmt schon. Okay, wir klatschen den mal drauf. Passt perfekt. Jetzt kann ich das Wasser andrehen. Oh, da kommt Wasser raus. Ziemlich offensichtlich, oder? Ich... Schau das Wasser an. Ich kann das sehen, aber ich frage mich, warum du das machst. Denk mal darüber nach, Lotus. Dieses, ähm... Dieser Wasserhahn hatte keinen Knopf drauf, als wir ihn gefunden haben. Also keinen Griff. Was meinst du? Pass mal auf. Irgendwann... Hey, das Wasser fühlt sich. Also ist nicht einfach nur das raus ist Oh, wir trimmen es lieber mal ab. Ich habe ein Gefühl... Okay, hat sich irgendwas verändert? Das Wasser hat aufgehört zu fließen. Dankeschön, Mr. Obvious. Okay, Chunpei, Ich lasse es einfach dir, okay? Da fließendes Wasser. stehendes okay, okay. Wasser. Ah. Killer. Das war doch das Zeichen, dass es so zusammengehört vielleicht. Dieses Teil sieht aber sehr komisch aus. Da ist eine 14 drauf. So, so drehe, ist das Rote eine 14. Und das war das blaue X. Hm. Was zum... Hey, was, was machst du? Bist du okay? Du schwitzt wie verrückt. Geht's dir gut? Oh. Ja, ist okay. Mir ist nur noch ein bisschen schwindelig, das ist alles. Das war nur, das war definitiv mehr als nur ein bisschen schwindelig. Bist du sicher? Du siehst echt nicht fit aus. Was, was mache ich hier? Was rät Was du? Wir haben Tür Nummer 2 geöffnet und sind hier rein. Sag mir nicht, du hast... Nein, nein, das ist nicht das, was ich meine. Das ist nicht viel, aber ich glaube, ein paar meiner Erinnerungen kamen zurück. Ich, ich... Ich glaube, ich war hier schon mal. Ja? Ich glaube, ich war in diesem Raum schon mal. Du warst hier wann? Wieso? Aui. Leid, Nona. Was zur Hölle war das? Das war genau hier. Ich habe das Gefühl, es ist ganz nah, dass ich mich an alles erinnern kann, aber es kommt einfach nicht. Stimmt, ein Experiment. Da war irgendein Experiment auf diesem Schiff. Ein Experiment? Was, was für ein Experiment? Sie wollten Leute kontrollieren. Oder irgendwas in die Richtung. Was, was laberst du? Aoi, Light, Nona. Das waren ihre Namen. Ein, ein paar von denen. Die Kinder waren... Das waren die Kinder, die im Experiment teilnahmen, meinte ich. Ich glaube, da waren vier oder fünf mehr. Aber ich kann nicht mehr alle ihre Namen erinnern. Ja, das stimmt. Das, deswegen bin ich hier. Experiment. Radle, Pharmazeutik. Wahrscheinlich gef äh, gefügig machende Pharmazeutik, also mit, äh, Mittel. Diese gekidnappten Kinder. Habe ich den Fall bearbeitet? Warte, unter diesem Bett. Das Loch ist weg? Nein. Nein, vielleicht war es in einem anderen Raum. Da müssen eine Tonne von Räumen sein, mit, die genau so aussehen auf diesem Schiff. Hey, ähm, was genau erinnerst du dich denn? Vielleicht kannst du aufhören, wie eine verrückte Person zu reden und sagen, was abgeht? Nein, es ist nicht wirklich, dass würde ich mich an etwas erinnern. Ich habe nur kleine Stückchen und so und die sind verteilt und machen nicht viel Sinn. Ist mir egal, sag mir bitte, was es ist. Okay, okay. Ähm. Von dem, was ich mich erinnern kann, ich glaube, es war ein Cop. War nicht im, non im zweiten auf dem Hauptbildschirm-Cop? Ich glaube, es ist ein Spoiler. Entschuldigung. Ähm ich habe mich rumgeschaut für eine Gruppe von Kindern, die vor neun Jahren ähm, gekidnappt wurden. Erinnerst du dich das? War überall in den Medien. Ja, ich glaube, ich war da immer noch in der Schule. Ich erinnere mich nicht mehr an die Details, aber ich erinnere mich an ein bisschen was. Ich glaube, es waren lustig, dass sie zensiert sind. Vielleicht wegen dieser Erinnerungen, dass er sich nicht mehr an die Gesichter erinnern kann. Ich glaube, es waren ein paar Kinder um mein Alter rum. Sie verschwanden einfach. Niemand wusste wieso. Es war überall in den Medien und in den, Na und in den Zeitungen jeden Tag. Also du sagst, du hast diesen Fall untersucht. Ja, so sieht es aus. Und ich glaube, ich habe was gefunden. Da war so eine medizinische Kompanie namens Cradle Pharmaceuticals. Ah, Cradle ist der Name, okay. Ähm, die hatten sowas mit, mit diesen Kindern zu tun. Als ich das rausgefunden habe, habe ich ein paar Informationen von jemandem, der da gearbeitet hat, gekriegt. Ich glaube es war. Heute Nacht ein Schiff wird ab, äh, wird ein Schiff ablegen mit den Kindern zu einem großen Passagierschiff, der sich weg von der Küste befindet. Ja, das muss es sein. Oh yeah. Deswegen bin ich zuwerft. Zu den Schatten, und... Ah, aus den Schatten heraus habe ich den Hafen abgesucht, bis ich das Schiff gefunden habe, von dem sie reden. Da waren... Da war ziemlich viel Bewegung rundherum. Männer in schwarzen Anzügen. Viele von denen haben schwarze Säcke getragen. Große Säcke. Äh, die Säcke, da war... Irgendwas war an diesem Komischen mit dem Art, wie sie die Säcke getragen haben. Kein Zweifel, da waren menschliche Körper in diesen Säcken. Ich habe mich bewegt, bevor ich es gecheckt habe. Ich kam aus meinem Versteck raus mit meiner Waffe bereits in meiner Hand. Bewegt dich nicht! Äh, ich fühlte Metall auf, meine Rück auf meinem Rückkopf. Okay, ich dachte, er wäre niedergeschlagen worden. Nee, hat eine Waffe vom Kopf. Äh, die Waffe fallen lassen. Er hat die, das kalte Metallding in meinen Schädel gegraben. Da war nichts, was ich getan habe, was ich tun könnte. Ich hab was, ich tat, was sie sagten und habe meine Waffe an den Boden gelegen. Erst plötzlich... ...da war ein scharfer Schmerz in meinem Nacken. Eine Nadel. Eine Droge. Das war, mein letzter, das war meine letzte Erinnerung. Mein Gesicht hat kalten Beton berührt und danach war für mich Licht aus. Ich wachte auf, auf einem harten Boden. Scheiße, mein Kopf macht weh. Wo bin ich? Ein kleines, schäbiges Bett, ein dreckiger Abfluss. Eine Toilette ohne Privatraum. Ich habe es endlose Male gesehen als Kopf. Ich bin in einer Zelle, hm? Gegenüber der Toilette war eine Tür in der Wand drin. Äh, ich war ziemlich verwirrt. Verpeilt, aber ich habe meinen Weg darüber geschafft. Ich habe dann gezogen, gedrückt, aber sie geht nicht auf. Äh, nicht, als hätte ich etwas anderes erwartet. Das Wäre mir dumm genug, mich in eine Zelle zu stecken und sie un unabgeschlossen zu lassen. Ich habe mich ein paar Mal gegen die Wand, gegen die Tür geworfen, aber sie ging nicht auf. Ich wusste es. Ich glaube auf und habe meinen Weg zurück ins Bett gemacht und bin hingesetzt, hingesessen. Äh, zeitlich würde ich gerne Pause machen, aber ich würde gerne die Story von Seven noch hören. Wir machen den Escape Room aber nächstes Mal dann. Äh, ich hoffe, das geht noch ein bisschen. Oh ja, wir haben noch ein bisschen, bis wir zum Ending kommen danach. Äh, ich saß da für eine lange, lange Zeit. Keine Ahnung, wie lange. Also, hört, plötzlich hört ich eine leise Stimme. Da drüben, es ist 9. Die Stimme war weit weg. Ich konnte nicht verstehen, was sie gesagt haben, aber ich konnte eine hören. Sie war ziemlich hoch, wahrscheinlich ein kleines Kind. Oh. Beeil dich, da drüben. Okay. Nein, es waren mehrere Stimmen. Ich hatte fünf oder sechs vielleicht mehr. Wo, wo kamen sie her? Ich habe meine Ohr gegen die Wand gedrückt und habe probiert durchzuhören. Nein, das ist es nicht. What go now, wahrscheinlich? Also was werden wir jetzt tun? Links, es kommt von unter dem Bett. Ich packte den Metallrahmen und schm schmiss das Ding rum. Und da war es. <lacht> <So geil. lacht> ähm, unter dem Bett war eine Luftschacht versteckt. Das Loch in der Wand war, vers war verschlossen von einem Metallgitter. Ich habe mich auf den Boden geworfen und wollte durchfassen. Ich konnte nichts sehen. Aber ich wusste in, in meinem Bauchgefühl... Also ich hatte ein Bauchgefühl. Das war wo, wo, wo die Stimmen kamen. Warte, wieso sind da die Kids? Aber dann fiel mir ein, was, mich, was mir mein Informant gesagt hat. Schiff wird uns abheben. Wow, wow, bin ich auf diesem Schiff? Es war egal. Alles was ich wusste war, dass ich zu diesen Kindern musste. Ich habe mal ein Metallgitter gecheckt und... Könnte ich durchpassen? Ich habe meine Finger reingesteckt und gezogen. Und dann... Alles klar. Ja, wie gefällt dir das, du Bitch? Ich hab's endlich weggekriegt. Schweiß, tropfte mein Gesicht runter, so also hab ich's weggeputzt und bin reingekrochen. Hey, was ist danach passiert? Ich kann mich nicht erinnern danach. Ich glaube, ich habe eine Tür rausgefunden aus diesem, aus dieser Zelle, aber ich habe ein paar Kids gefunden, glaube ich. Nicht gut, wieso kann ich mich nicht weiter erinnern? Oh Mann. Oh Mann, was ist passiert? Mit, was ist mit den Kindern passiert, Sam? Hast du sie gerettet? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es war. Ich habe einfach dieses Gefühl. Ich glaube, einer der Kinder ist gestorben. Ein Mädchen, glaube ich. Egal, ähm. Bitte frag einfach nicht weiter, okay? Ich kann sonst wirklich nichts erinnern. Okay, kein Problem. Stress dich nicht selbst. Äh, daran gemessen, was er gesagt hat, dann heißt es, die Kinder, die vor neun Jahren gekidnappt wurden, eine wahrscheinlich eine Kompanie namens Cradle Pharmaceutical steckt hinter all dem und die haben die Kinder zum selben Schiff genommen, die wir jetzt auf dem wir jetzt sind. Die haben sie hergebracht für ein Experiment. Seven sagte, äh, es hat das mit, äh, menschliche Kontrolle zu tun. Die 16 Kinder wurden gekidnappt, waren die gekidnappt wurden waren ihre Objekte, also Subjekte tests Seven hat gesagt, drei von den Namen waren Aoi, Light und Nona. Ich glaube, das ist alles, was ich habe. Okay, das waren und Seven ist oder war irgendwann mein Kopf. Ich kann mit diesen Informationen nicht viel anfangen. Ich habe nichts über das Nonary Game oder das Hero gelernt. Wieso wurden wir sonst ins selben Schiff gebracht, an dem sie die Experimente von neun Jahren gemacht haben? Wir sind nur noch neun Leute. Ich habe gerade überlegt, ob wir vielleicht die 16 Kids sind, die dann weiterkamen, aber zum z.B. ein Ace ist halt schon älter. Würde halt für mich ein bisschen Sinn machen mit menschlicher Kontrolle, ist dann auch ein bisschen Gehirnkontrolle, somit könnte man Erinnerungen manipulieren, wenn es das gäbe, meiner Meinung nach. Aber irgendwie passt das nicht mit einem alternden Charakter zusammen. Und was genau ist mit diesem menschlichen Kontrollding los? Das ist doch so verrückt. Haben sie wirklich ein Experiment, wie das erschaffen? Ich, ich habe keine Zeit, hier rumzudenken. Ich muss mich bewegen. Alles klar. Dann würde ich jetzt mal beenden. Wir speichern. Äh, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wir sind knapp unter einer Stunde, meinte ich. Oder jetzt sind gleich drüber. Naja, danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht es dann weiter. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!